Endlich sollen Pflegekräfte nicht mehr nur beklatscht werden, die Pflegereform kommt. Das bedeutet, Pflegekräfte sollen im nächsten Jahr bereits bis zu 300 Euro mehr verdienen. Aber wer soll das Ganze finanzieren? Da hatte unser Gesundheitsminister eine ganz pfiffige Idee. Erhöhen wir doch einfach die Beiträge der Kinderlosen für die Pflegeversicherung. Und das war diese Woche ein ganz großer Aufreger. Ist es nicht ungerecht, dass ausschließlich Kinderlose diese Pflegereform finanziell tragen sollen? Und genau diese Frage geht an euch alle da draußen. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das, dass seit 2005 Kinderlose mehr in die Pflegeversicherung zahlen müssen als Menschen mit Kindern? Die Pflegereform beinhaltet aber natürlich mehr als nur mehr Geld für Pflegekräfte. So wird im nächsten Jahr beispielsweise auch der Weg freigemacht für 20.000 zusätzliche Pflegehilfskräfte. Da stellt sich mir aber die Frage, woher sollen diese Menschen kommen? Fallen die vom Himmel? Kommen sie mal wieder aus dem Ausland, das selbst diese Pflegekräfte benötigt? Man weiß es nicht. Zusätzlich soll ein Tariflohn greifen, aber flächendeckend wird daraus vermutlich nichts, weil sich beispielsweise Verbände wie die Caritas oder die Diakonie dagegen stellen. Und dann hat sich Herr Spahn noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Menschen, die in Pflegeheimen gepflegt werden, sollen in Zukunft nur noch eine bestimmte Höhe des Eigenbetrags für die Pflege bezahlen müssen. Das bedeutet, bereits im ersten Jahr gibt es Zuschüsse von der Pflegekasse. Die erhöhen sich dann im zweiten und dritten Jahr, sodass die Menschen für die Pflege in Heimen ab dem zweiten und dritten Jahr noch weniger selbst bezahlen müssen. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Je länger man im Heim auf die Pflege angewiesen ist, desto weniger muss man anteilsmäßig dafür bezahlen. Aber wenn es ums Geld geht, ist der Herr Spahn natürlich ein ganz schlauer Fuchs, denn nur ein Viertel der Pflegebedürftigen werden tatsächlich in Pflegeheimen gepflegt. Drei Viertel, 75 Prozent, werden zu Hause gepflegt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist richtig dreckig, der ist richtig fies, der ist richtig asozial. Die meisten Menschen in Pflegeheimen befinden sich nur rund eineinhalb Jahre dort in der Pflege. Die meisten Menschen sind also nur eineinhalb Jahre dort und dann sind sie weg. Also meistens unter der Erde vermutlich. Und... Jens Spahn sagt dann, ab drei Jahren wird's am günstigsten. Hm, da hat er sich ja wirklich was ganz Schlaues überlegt. Tja, und wie bereits angekündigt, ist natürlich die Finanzierung dieser Pflegereform der größte Streitpunkt. Im Morgenmagazin sagte Jens Spahn zum Finanzierungspunkt, ich zitiere, Wer keine Kinder großzieht, hat finanziell weniger Belastung als jemand, der Kinder großzieht. Dieser Satz und vor allem dessen Inhalt ist absoluter Blödsinn. Wir alle wissen, dass in diesem System Kinder Geld kosten. Aber es wird ja niemand gezwungen, Kinder in die Welt zu setzen. Alle Menschen haben das Recht, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden. Das darf aber nicht bedeuten, dass die eine oder andere Seite bevorzugt oder benachteiligt wird. Seit 2005 zahlen aber Kinderlose bereits 0,25% mehr in die Pflegeversicherung ein als Menschen mit Kindern. Im Prinzip werden also Kinderlose finanziell bestraft, abgestraft. Ein weiterer Punkt, warum Jens Spahn Aussage nicht stimmt, ist, dass gerade Singles, also Alleinlebende, die höchsten Lebenshaltungskosten verzeichnen müssen. Dadurch, dass Kinderlose mehr in die Pflegekasse zahlen müssen, wird auch so getan, als würden Kinderlose Menschen nie irgendwas für Kinder bezahlen beziehungsweise für Menschen mit Kindern oder Familien. Und genau das stimmt natürlich auch nicht. Wir alle zahlen Steuern. Und diese Steuern werden unter anderem dafür verwendet, um mehr als 100 soziale Absicherungen für Familien mit Kindern zu realisieren und zu finanzieren. Kinderlose finanzieren wie alle anderen Menschen auch, Beispielsweise das Bildungssystem. Kinderlose, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, bezahlen ja die Kinder der anderen mit, denn die sind ja kostenlos mitversichert. Jeder Kinderlose zahlt also die Krankenversicherung für Familien, für die Kinder da draußen. Jeder Kinderlose da draußen bezahlt auch das Kindergeld für die ganzen Familien da draußen. Kindergeld ist sowieso ein schwieriges Thema, bin ich überhaupt kein Fan davon, aber wir zahlen das nun mal alle. Und genau das ist der Punkt bei all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe. Wir alle bezahlen das einfach. Ob wir nun was davon haben, persönlich oder nicht, ist vollkommen egal. Und genau das ist ja das Solidaritätsprinzip dass wir alle bezahlen. Wir alle bezahlen auch da draußen für die Straßen, wir zahlen für so viele Dinge, alle zusammen. Ob wir das jetzt nun nutzen oder nicht, ist doch vollkommen egal. Wenn wir beispielsweise in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, zahlen wir ja auch fast alle fleißig da ein und sind ja auch nicht dauerkrank deswegen und nehmen immer irgendwas in Anspruch. Das nennt man eben Solidarität. Wenn jemand dann tatsächlich irgendwas braucht, dann ist schon dafür bezahlt worden. Das ist das Gute an diesem Prinzip. Und dann kann man nicht einfach Menschen oder bestimmte Gruppen herausnehmen und sagen, so, jetzt zahlt aber nur noch ihr dafür. So, und jetzt wird es ganz verrückt. Natürlich sind alle Menschen ja irgendwo Kinder und haben auch irgendwie irgendwo Eltern. Und natürlich gibt es viele Menschen da draußen, die haben persönlich keine Kinder, aber sie pflegen andere Menschen. Das heißt, diese Menschen zahlen im Prinzip doppelt. Die müssen sowieso schon ihre Eltern pflegen, ihre Freunde, Familie, wen auch immer pflegen, Angehörige pflegen. Und diese Menschen, weil sie keine Kinder haben, sollen trotzdem noch drauf zahlen. Also das, was da 2005 bereits umgesetzt wurde, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, absolut unsolidarisch und absolut asozial. Denn hier werden zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt. Und jetzt wird es noch verrückter bereits ab 23 Jahren muss man diesen zusätzlichen Betrag von 0,25%, Prozent, der dann nächstes Jahr auf 0,35% steigen soll, bezahlen. Das heißt, wenn du 23 Jahre alt bist und älter und du hast noch keine Kinder, ja, dann ist das irgendwie diskriminierend, finde ich. Du bist 23 Jahre alt, älter und hast noch keine Kinder, das kann ja nicht angehen. Und genau dieser Punkt ist es, den ich so unglaublich diskriminierend finde. Das, das Geld ist ja noch nicht mal das größte Problem. Diese 0,1 Prozent, meine Güte, okay, dann sind das vielleicht 3 Euro für jemanden, der 3.000 Euro brutto verdient. Das ist nicht das große Problem, gerade für Menschen, die gut verdienen. Aber problematisch wird es natürlich wieder bei Menschen, die weniger verdienen. Und genau deswegen sage ich ja, in erster Linie bezahlen diese Rentenreform kinderlose Geringverdiener. Aber wie komme ich jetzt auf Geringverdiener? Ganz einfach, es gibt diesen Spaß, der nennt sich Beitragsbemessungsgrenze. Was ist das? Ganz simpel erklärt. Nur mal angenommen, wir müssten 10% unseres Gehalts abgeben für die Pflegeversicherung. Das heißt, jemand, der 2.000 Euro brutto verdient, gibt 200 Euro ab. Jetzt ist es natürlich alles solidarisch und der Nächste, der 4.000 Euro brutto verdient und 10% abgeben soll, muss halt 400 Euro abgeben. Ist doch klar. Und je mehr man verdient, desto mehr gibt man ab. So funktioniert der ganze Spaß, so haben wir alle was davon. Falsch. Beitragsbemessungsgrenze. Da kommt dann der Nächste, der verdient 5.000, der gibt 500 Euro ab und das ist dann die Beitragsbemessungsgrenze, die festgesetzt wurde. Das heißt, jemand, der über 5.000 Euro brutto im Monat verdient, der zahlt auch nur noch 500 Euro an die Pflegeversicherung. Das heißt, jemand, der 10.000 Euro im Monat brutto verdient brutto, zahlt ebenfalls nur 500 Euro und nicht 1.000 Euro Geringverdiener und Menschen mittleren Einkommens, die müssten tatsächlich diese vollen 10% in diesem Beispiel für die Pflegeversicherung berappen. Die etwas besser gestellten, finanziell besser gestellten, die reicheren Menschen, bei denen wird das immer weniger. Je mehr sie verdienen, desto weniger bezahlen sie prozentual gesehen von ihrem Lohn für die Pflegeversicherung. Wenn man nur 500 Euro maximal zahlen muss bei 10%, naja, wenn jemand dann 20.000 verdient beispielsweise und eigentlich 2.000 Euro zahlen müsste, ja, dann zahlt er ja nur noch ein Viertel davon. Das ist, ja, das ist ja lächerlich. Und genau diese Beitragsbemessungsgrenze wäre ja eigentlich die Lösung. Man muss sie endlich abschaffen. Und man muss zusätzlich dafür sorgen, dass alle in die Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen. Auch Beamte beispielsweise. Denn es kann doch nicht sein, dass wir das ganze Geld immer von der Mittel- und Unterschicht holen und die Reichen da draußen, vor allem die Millionäre und Milliardäre, geschont werden. Denn das ist doch der Witz am ganzen Sozialstaat und am Solidaritätsprinzip, dass alle ihren Beitrag zahlen. Und es kann nicht sein, dass die ärmeren Haushalte, beziehungsweise die Mittelschicht und die Unterschicht, die vollen, den vollen Prozentsatz zahlen müssen bei Rente, bei Pflegeversicherung, bei Krankenversicherung und so weiter. Aber je reicher die Menschen werden, desto weniger müssen sie prozentual gesehen von ihrem Gehalt für solche sozialen Absicherungen ausgeben. Das ist insofern auch deswegen so asozial, weil diese Menschen ja sowieso schon deutlich weniger für ihre Lebenshaltungskosten ausgeben müssen. Ja, ohne von mir aus Ferrari und Villa und was weiß ich was. Das wäre beispielsweise eine Solidarische, eine soziale Lösung, wie man tatsächlich dafür sorgen kann, dass Pflegekräfte in Zukunft besser bezahlt werden und dafür nicht nur ein Teil der Bevölkerung bezahlen muss. Und am Ende kann ich nur sagen, 16 Jahre CDU-geführte Bundesregierung und das ist alles, was denen einfällt zu einer Pflegereform. Wahnsinn. Kinderlose sollen sie finanzieren, Schluss, aus, fertig. Und der ganze andere Rest ist auch noch ein absoluter Witz und man weiß gar nicht, wie das umgesetzt werden soll. So, und jetzt nochmal meine Frage an euch. Wie findet ihr das, dass in erster Linie Kinderlose die Pflegereform finanzieren sollen? Und habt ihr vielleicht andere Lösungen, andere Vorschläge, wie eine Pflegereform finanziert werden soll? An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, wie immer, bleibt vernünftig.